Als Wetter, Waldhocht. Wetter ist gleich Windwehen, bezeichnet man den spürbaren kurzfristigen Zustand der Atmosphäre. Auch messbarer Zustand der Troposphäre an einem bestimmten Ort der Erdoberfläche, der unter anderem als Sonnenscheinbewölkung Regenwindhitze oder Kälte in Erscheinung tritt. Die Meteorologie klassifiziert das örtliche Wetter einer bestimmten Zeit anhand der verschiedenen Phänomene in der Troposphäre. Dem unteren Teil der Atmosphäre. Den Verlauf des Wetters bestimmt die von Sonnenstrahlung und regionaler Energiebilanz geprägte atmosphärische Zirkulation. Physikalisch lässt sich ein Wetter durch thermodynamische Zustandsgrößen wie etwa Drucktemperaturdichte beschreiben. Nein, Wetter. In diesem Sinne kann auch in einem Labor erzeugt werden. Darüber hinaus gibt es solche Zustände und Wetterphänomene zum Beispiel Winde, auch auf anderen Planeten, die eine Atmosphäre haben. Das Wetter charakterisiert den Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt kennzeichnend sind die meteorologischen Elemente Strahlung, Luftdruck, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind sowie die daraus ableitbaren Elemente Bewölkung, Niederschlag, Sichtweite etc. Das Wetter ist das augenblickliche Bild eines Vorganges, Wettergeschehen, das sich hauptsächlich in der Troposphäre abspielt. Es kann sich, im Gegensatz zur Wetterlage und Witterung, mehrmals täglich ändern. Wetterlage, Zustand der Atmosphäre in einem größeren Gebiet und zu einem bestimmten Zeitpunkt die Wetterlage ändert sich von Tag zu Tag mehr oder weniger stark. Witterung, der allgemeine durchschnittliche oder auch vorherrschende Charakter des Wetters an einem Ort über einen Zeitraum mehrerer Tage oder Wochen betrachtet besonders in Betracht gezogen werden dabei die fühlbaren Wetterelemente wie Niederschlag, Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit. Klima, der für eine Region, bz. eine größere Klimazone, typische jährliche Ablauf der Witterung zum Beispiel mildes, raues oder winterfeuchtes Klima detailliert beschreiben das Monatskurven von Temperatur und Niederschlägen, die sich aus Wetterstatistiken vieler Jahre bis Jahrzehnte ergeben. Time ist gleich 0.4 s. Größer als wichtigste Klimaparameter sind unter anderem die Solarkonstante, Strahlungsbilanz, fühlbare und latente Wärmeströme, Wärmeflüsse der Ozeane, allgemeine Zirkulation der Atmosphäre, sowie große Vulkanausbrüche. Klimaänderung, eine langfristige, tiefgreifende Veränderung in größeren Gebieten oder Klimazonen, so wird sich die globale Erwärmung in Sibirien und in der Sahelzone voraussichtlich stark auswirken, auftauen von Permafrostböden, zunehmende Trockenheit, in Mitteleuropa vermutlich kaum. Gegen diese Annahme sprechen die Hochwasser in West- und Mitteleuropa im Jahr 2021. Ein Wetterumschwung ist eine verhältnismäßig rasche bzw. plötzliche, innerhalb von Minuten bis Stunden, Änderung der Wetterlage in einem bestimmten Gebiet. Das Wetter kann man als ein System betrachten, das vor allem von den Elementen Temperatur, Niederschlag, Bewölkung, Wind- und Luftdruck geprägt wird. Zwischen einigen der Elemente bestehen Zusammenhänge, Korrelation oder Kausalität, zwischen anderen nicht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.